Willkommen, meine Buddies. <lacht> Psst, hinter der Kamera. Hallo, Luise. Luise. Ja, du bist zurück. Das letzte Mal, du da warst, waren wir noch ein winziger Kanal. Drei Abonnenten, vier Freunde. 99 Aufrufe. 99 Aufrufe. Und jetzt bist du auf einem gigantischen, einem der größten Kanäle, Imperium, ja genau, flüstert es mir während ich es sage zu. In einem Imperium des deutschen YouTube Marktes. Bist du nervös? Nein. Zu Recht. Du hast dich bei mir gemeldet mit deiner originellen Idee, noch nie zuvor auf YouTube gesehen. Die Bierpong Challenge. Magst du kurz erklären, um was es geht? wie sie funktioniert? Also es geht so, wir haben einen Tischtennisball und auf einem Tisch stehen in unserem Fall zwölf verschiedene Becher. Ein, Ein Chrisbaum aus Bechern haben wir gemacht. Und mit dem Tischtennisball schießt man eben in die, versucht man in die Becher zu schießen, aber von anderen Personen oder irgendwie, irgendwelche Familie. Tricks. Was sind die? Das ist eine schlechte Erklärung. Also es ist einfach Bierpong. Man schießt abwechselnd in den Christbaum rein, trifft man einen Becher. In den Bechern, hoppala, ich mach's nicht viel besser. In den Bechern ähm, wird die Luise zwei oder mehrere dieser Zutaten reinmischen und ein möglichst ekliges Getränk machen. Und der, der trifft, von dem muss der andere, der, der Becher... Der, der trifft... Der, der trifft... Wenn, der einer, wenn einer trifft, muss der andere den Becher trinken. So, easy. Ich mache schwerer als es is. ist. Das sind die Zutaten. Riebisselmarmelade. Sojasauce. Zitronensaft. Tabasco. <lacht> Vanandalarquipfer. <lacht> Vanillekipferl. Eine Currysoße. Tomatenmark und Mayo. Eine Milch. -Sauce. Schwarzer Olivensaft. Eine Birnensenfsoße. Mmh. Mmh. Zitronen, Melissa, Minz, Fruchtsirup. Sehr süß. Und? Achtung, hoppala, jetzt überrasche ich euch alle, das ist ein Stein, den habe ich in Myanmar von einem Mönch vor einer Höhle bekommen und er hat gemeint, das ist so ein Stein, so ein Kohlestein oder was auch immer, den löst man in Wasser auf und dann ist das gut für den Bauch, aber wir werden damit ein bisschen mixen. Luise, ja? ab in die Küche, mixen wir uns ein paar Drinks. Gotcha. Oh. Hey. <lacht> wir sind ready. Die Bälle, die Drinks, alles fertig. Lulatsch beginnt. Machen wir mal einen ganz normalen. Einfach direkt, okay? Okay. Ah, was machst du? <lacht> oh. schau, schau. Erster Treffer. Der Trick ist die Knie. Jo, wie beim Schichtbring. Mhm. So, die Kamera versteht. Das, was macht, du hast ja. ah. das Falsches gemacht, du musst mir auch Bierpunktmaster machen. Und? Das ist der Stein. Der Stein und Maronese. Es schmeckt wie... Ah. Vielleicht, bra vielleicht brauchst du ein Wasser. Ja. Normalerweise schmecken mir wirklich alle Sachen, aber das schmeckt mir nicht. Ne? Es kommen mehrere. Was? Hast... Es schmeckt wirklich wie ein alter Socken. Ist es wirklich... Was machen wir jetzt? Einmal aufpäppeln? Einmal aufbäppeln, ja. Es ist Wahnsinn. Curry. Ah ja. Wer mich an? Schwach, bröckelig! Bröckelig, ja! Meins auch! Hast du auch Stein gehabt? Auf der Geschmacksliste von 1 ganz schlecht bis 10 immer wieder. Fünf. <lacht> <lacht> Meins war eine zwei. <lacht> eine eins. Mach mal einen <lacht> Oder rückwärts. Der, der wirft, da raussuchen. Okay, ein um. Kopf. Kopf? <lacht> das kann ich nicht koordinieren. <lacht> Super! Das geht's nicht. Wie oft machst du das? Gut, wechseln. Ist sowas aus. Machen wir wieder leichter. Doppelaufballer, okay? Also zwei. Zwei und mehr. Nein, zwei. Ja. Aber es wäre auch ein drittes Mal gewesen. Na geh was! Mm. Boah! Yeah! Mähnliches mm. nee, Milchige! <lacht> Ganz klar Meganese. Und, Und Zitrone. Mm. Mm. Mm. Und der Stein! Aber das ist gut. Echt? Von 1 bis wie viele Punkte? 7, acht. Ich, Was? Aber das andere, das so kann ich dir. Ich mmh, bitte mehr, aber das ist ein Gutes. Nein. Okay. Über zwei. Über zwei. Ja, ich glaube, das ist das Kekse. Das riecht so vanillig. Das ist Tomatenmark, aber der Keks auch. Fünf! Egal wie, kann auch aufprallen, aber halt so werfen, okay? okay. Was? <lacht> Was jetzt so? Das ist meine Wurftechnik! <lacht> okay. Mir schmeckt es jetzt nicht so, weil Tomate drin ist, oder? Es geht. Wie viel? Sauer. Sieben. So. Gut. Unmöglich. Boah! Wörter immer. Nein, du bist positionieren. Das war aber nicht so gut. ich bin ein Beyblade, Super! Boah. Ich sehe schon das Tomatenmark an dem Rand. Es ging? Ich weiß nicht. Es ist wie eine Tomatensuppe, also es ist Tomatenmark. Aber es ist, viel, das, ist das, wo du so viel Tomatenmark reingemalst. Drei. Jetzt muss der Gegner sich davor bücken, bück dich. Und du musst, musst mit deinem Abrall auf dir landen. Jo, dann krieg ich ja so. Nein, du musst ruhig bleiben. <lacht> so. ja, magst du was anderes machen? Nein. Das? Okay, das ist schwer. Schau <lacht> wollte in die stumpfen Rücken. Das geht einfach so. Ja, du also den hinten machen? Ja bitte, knochiger, schon so. Ja. ja! Ich mache eine neue Taktik. Weiter vor! Oh, oh nein, nicht so weit vor. Hier, genau. So, dass er direkt reinrollt, oder? Und runter, ja. Ja! ja. Ich habe nur so gemacht. Das, was soll ich machen? <lacht> <lacht> <lacht> Decke. Decke. gut. Ja, okay. Decke. Na gut, dann such was anderes aus. Okay. Imulin! Was? Und egal, wie viel Aufprall Ja, ja. Na, schön nach hinten, schön nach hinten. Ich bin Ich hinten. <lacht> Bitte. Ich bleibe jetzt mal einfach liegen hier neben dir. Kann ich wieder kommen? Okay, wir sind leider nicht wirklich fähig, deswegen zurück zu den Basics. Klassisches Peppeln. Okay. Ja, <lacht> Peppeln. Dreimal. Nein, das ist gar nicht auch zu schwer, oder? Das schaffen wir das. Probieren wir drei. Nein, machen wir eine hintere Bande, oder? Hab ich mir eh gedacht. Aber das schaffen wir noch nicht. Jetzt du mal mit dem Fuß, so wie beim Fußball ist ja. das Leute! Können wir mal wieder treffen, bevor wir damit mit der Popacke schießen? Das hast du vorher gerade gemacht? Was? Wir müssen zurück. An. Welche Note? Ich. einmal Beppel noch. Okay. Und von Wahl. Halt. Okay, ich bin. Ja, ist gut. Ja. Na, ich kann es nicht finden. Mhm, Kalle. Mhm. Geht oder? Boah. gekommen. Hängt. <lacht> ja, also eine 0? <lacht> nein! War gut? Ist eine 2. Das war nur grausig vom Zapfball her, aber vom Geschmack her war es nicht so schlimm. Wieder einmal beppeln, oder? Ja. Jetzt hast, nein. Jetzt hast du mich kurz neidisch Nein, nein, nein! Oh, das ist das, dran, nein! Ah. Das ist okay. Ah. Stopp! Das ist nur Sojasauce. Nein. Das ist ja nicht so schlimm. Sollte eigentlich nicht nur Sojasauce sein. Nicht so schlimm, oder? Die Drohnen so mit <lacht> Jetzt siehst du, was ich die ganze Zeit krieg. Ja. Ja, gut schlafen bist du heute. Gut. Das nein. Nein. Bitte komm. Pass auf, machen wir es so. Du trinkst den und ich trinke den anderen, okay? Nein. Schau, wir hier. Auf diesem riesen, großzügigen Kanal. Komm. Alles? Ist wieder das. Hallo liebe Super Super Nation. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja... Abonniert. Was sagt man noch am Schluss? Danke Luise, hinter der Kamera und für die Drinks. Danke Marius für diese originelle Idee und für das Mitmachen. Du warst ein tapferer Krieger. Es gibt kein Gewinnspiel für euch. Ehrlich? nicht. Ja. Das musst du erwähnen. Es gibt kein Gewinnspiel. Verstehe. Verstehst du das? Nein. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Erkundet die Welt.